Und aus unserer Sicht ist das auch wunderbar gelungen. Wir fangen an mit äh, Hello World und bitten dann die Hello World Gruppe auf die Bühne.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 Das ist eine Calliope. Erkennt man relativ gut an diesen Ecken. Das ist sehr auffällig für diese Calliope. Und wir haben auf der mit Hilfe ähm, eines Internetprogramms eine Stoppu programmiert, ähm, die wir mit zwei Knöpfen auf der Calliope ähm, starten und stoppen können. Sie hat auch so eine Art kleines Display und ähm, ja hier diese ganzen weißen Punkte. Das sind die LEDs.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 der eine Motor und wenn man ihn über Weiß hält, dann dreht sich der andere Motor. Ja, wunderbar. Glaube ich auch für Nichtinformatiker perfekt erklärt. Dann nochmal danke für eure kurzen Ausführungen und nochmal einen Abschlussapplaus für unsere erste Gruppe. Das Projekt Fußabdruckverbesserer ist ein Quiz, um herauszufinden, wie viel CO2 man selbst produziert. In dem Team waren Hanna, Nele, Linus, Adrian und Sascha.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 und dann haben wir halt die Fragen in Nahrung, Konsum, ähm, äh, Wohnen und <lacht> noch eine andere, die mir gerade nicht einfällt, gemacht. Haustiere, Haustiere genau. Und damit haben wir dann herausgefunden, wie viel Tonnen an CO2 man dann eigentlich insgesamt verbraucht.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 Also wäre von Vorteil so. Naja, und ein anderes großes Problem waren Jumperkabel. Die springen gerne raus. Darum heißen sie wohl Jumperkarte. Ja, <lacht> ja. danke schön auf jeden Fall für eure Eindrücke und damit noch Applaus für unsere zweite Gruppe zum Biohack. Ja, das Team hat leider noch... Äh Technische Probleme, weil sie gerne was zeigen würden das nicht auf den richtigen Bildschirm bekommen. In der Zwischenzeit äh, fragen sich bestimmt alle, was diese Tiere hier zu suchen haben. Die man, die man da drüben gesehen hat. Was, was sind das für Tiere? Weißt du da was, Matthias? Oh, wir haben, wir haben Meldenden auf die Publikum. Holt doch mal laut, ich übersetze das für den Stream nochmal. Ja, sag du mal. Okay. Alpaka für unsere Zuschauenden im Stream, hier auch schön in Rainbow-Style, also das ist sehr am Zeitgeist auch dabei. Alpaka, glaube ich, die Trendtiere auch vom letzten und vom diesem Jahr. Ähm das sind, genau, das sind die Maskottchen von Jugendhakt, ja. Sowieso, genau. Haben wir mit der Technik ein Go? Das äh, nächste Problem, das nächste Projekt. <lacht> Entschuldigung, es hat, den, es hat den Titel Problem. Also, es ist der Weltproblem-Newsticker.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 noch mal die Darstellung prüfen? Oh nein, da war ich zu schnell. Wir erzählen was. Wie, wo kommt ihr denn her? Ja, Ich komme aus Wismar. Ich komme ursprünglich aus Berlin, jetzt Brandenburg. Okay. Ich komme aus Neubrandenburg oder der Umgebung davon. Und ich komme aus Darmstadt. Ja, wunderbar. Das heißt, du hattest äh, mit einer der längsten Anreisen hierher, ja? Schön klimaneutral gefahren mit dem Zug oder? Zug. Perfekt, passt ja. <lacht> haben wir denn noch sonst Teilnehmer eigentlich, die nicht aus MV kommen? Ha noch jemand, Tantoch? Sagt mal, von woher kommt ihr? Hamburg haben wir dabei? Und die zweite Person? Bonn. Also hier eine bundesweite Sache in Rostock war eine Münde dieses Jahr.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 Den Sensor anhaucht, müssen, geht automatisch die Temperatur höher und wenn man dann aktualisiert, dann verändert sich auch die Temperatur. Sie wird höher, weil die Luft ja wärmer ist, wenn man ausatmet als die Umgebung. Hier. Danach der Helligkeitssensor. Wir haben hier auch nochmal eine Lampe eingebaut, die anzeigt, ob Also, also ähm, wir haben hier, also danach jetzt den Helligkeitssensor, aber ähm, in bestimmten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 mit der Steuerflucht von Internetgiganten beschäftigt und macht mit einem Spiel darauf aufmerksam. Mit dabei waren Hoang, Gerhard, Lennart, Yannick und Valentino. Okay. Also wir haben uns entschieden, da auf ein Problem hinzuweisen, was jetzt nicht jeden direkt in den Sinn kommt. Wir wollten auf die größten Konzerne, die wir bestimmt fast schon vielleicht täglich benutzen, darauf hinweisen, wie sie Steuertricksen und was und wie viel, vor allem im Milliardenbereich teilweise. Und dazu haben wir ein kleines Spiel, erstmal um es ein bisschen zu vereinfachen. Da haben wir die Meisterarbeit reingesteckt und dann haben wir natürlich auch noch eine Infoseite, wo wir es noch genauer erklären und dann mit Quellen. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch. Um euch jetzt nicht mit technischen Details über die Umsetzung zu nerven, wollen wir jetzt gleich in die Live-Demonstration springen. Ich glaube, das wird auch ein bisschen mehr Spaß für die Zuschauer hier sein. So, ähm, du bist der Vorleser und ich klicke dann weiter. Ne? Du wachst auf, du bist die Europäische Union. Deine Pflicht ist es, die Steuergerechtigkeit wiederherzustellen. Das bedeutet, Amazon und Co. zum Zahlen ihrer Steuern zu zwingen. Du wachst auf in Brüssel und verlässt das Parlament. Draußen entdeckst du ein Paket. Du untersuchst es. Ein wildes Amazon erscheint. Los, Eumon. Wir kämpfen. Wir setzen die Attacke Strafzahlung ein. Der Angriff war nicht effektiv, da Amazon zu viel Geld hat. Amazon, Amazon bewirft Eumon mit pa Paketbomben. Eumon schickt es zurück und weicht so den Bomben aus. Nun greifen wir mit Mindestlohn an. Der Angriff war sehr effektiv. Amazon geht in die Insolvenz. Autsch, Hier ist ein Apple auf den Kopf gefallen. Ein wildes Apple erscheint. Los, Eumon! Wir greifen mit Gesetzen an. Der Angriff war nicht effektiv. Apple wirft Eumon mit Käsereiben. Der Angriff war sehr effektiv. Eumund ist kampfunfähig. Es scheint alles verloren. Doch halt, Tangela Merkel kommt zu Hilfe. Los, Tangela Merkel. Okay, okay, ich glaube, wir sollten hier an diesem Punkt abbrechen. Wir wollen ja auch nicht alles verraten. Äh, dieses gesamte Spiel könnt ihr auch auf ähm, Jugendhub-Website auch noch finden, falls ihr weiter interessiert habt, wie diese spannende Geschichte noch zu Ende gehen wird. Spoiler, es wird kein gutes Ende sein. Und <lacht> Ja, ähm, gut, jetzt haben wir uns angeschaut. Also jetzt würde ich noch einmal kurz was dazu erklären. Wir hatten uns gedacht, was wollten wir erreichen? Wir wollten mit diesem albern aussehenden Spiel zugegeben, auf dieses ernste Thema der Steuerhinterziehung und dem allgemeinen Erstarken der digitalen Konzerne lenken. Und ja, ist es in Ordnung, dass milliardenschwere Unternehmen wie Amazon Steuerzahlungen vermeiden? Ist es in Ordnung, dass sie sich ihrer sozialen Verantwortung entziehen? Ich erwarte jetzt nicht, dass jetzt in den Köpfen der Zuschauer jetzt ein, eine klare Antwort drin ist, aber die wollten mit diesem Spiel ein wenig zum Diskurs anregen. Ja, und das wär's Und ich würde sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hatte ja ein paar Lacher heute. Kannst du anderen Ja, auch hier ein schöner Beitrag, um diese doch abstrakten Berichterstattungen, wie sie in unseren Tagesmedien sind, doch auf spielerische Art und Weise einem jeden und jeder uns näher zu bringen. Und das mit doch diesem sehr schön geglückten Spiel. Ich bin gespannt, was es dann mit der Veröffentlichung auf sich hat. Du hast ja erstmal nur gespoilert, wie ich gerade gehört habe. Ähm, aber jetzt so unter uns nach der Präsentation gibt es noch ein Spoiler, was erwartet uns noch? Also ja, es noch andere. Ja. andere, ja. Hm. Genau, weil ihr habt jetzt Amazon genommen. Ja, ähm also, äh, später kommt Google und benutzt Attacken, die äh, nicht sehr erfreut sind, aber äh, mehr verraten wir jetzt glaube ich nicht, denn äh, wir wollen ja auch... Ich habe auch gehört, es geht um einen blauhaarigen Zerstörer oder so, habe ich nur so... Oh mein Gott, hat er vier Buchstaben? Naja, da schauen wir mal. Aber ich habe schon gesehen, Artikel 13 ist auf jeden Fall ähm, auch bei euch schon ge genannt worden. Also es ist jetzt nicht nur die Steuerhinterziehung, glaube, mit eurem Spiel kann man auch ganz viele andere Aspekte aufgreifen, sei es Nachhaltigkeit, wie werden Produkte hergestellt und wer ist da gut, wer ist da schlecht, wer beutet Leute aus und wer nicht. Also eine großartige Kiste, was glaube ich sehr viel Potenzial hat, um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 ich bin, ich habe es aus der ah, gemacht. Julia. Ich bin dieser Du ich bist bin Julia. Julia. Genau. Wer <lacht> genau. <lacht> ist jetzt Lukas? Lukas war auch dabei. Marcel. Marco. Markus. Matthias. Micha. Murdoch. Robert. Satya. Simenon. Sokrates. Stefan. Taya. Thomas. Und Tom. Herzlichen Dank auf jeden Fall an alle.